Hallo Freunde, hier sind Aslan und Gob äh, bei Big Reacts, Pout by Omen. Und ja, wir sind heute für euch da und äh, werden mal ein bisschen auf unser Spiel äh, von VCT äh, gegen Wild re reagieren. Äh, war ein krasses Game, weil äh, ja, wir haben beide, beide Teams haben das erste Spiel verloren. Und äh, ja, da ging es sozusagen schon um alles oder nichts. Und äh, da wir das am ersten Tag einen Katastrophentag hatten, äh, war das sozusagen unsere Chance, ein Comeback zu machen. Und, äh, wir springen mal einfach rein, würde ich sagen. Wir hatten so oft sehr schlechten Start in diesem Turnier. Mhm. Wir Und da waren, wir, da waren wir aber auch noch nicht richtig im Turnier da. Ne? Man mhm. hat so gemerkt, äh, das ist noch nicht unser richtiger. Also wir, wir haben vor dem Turnier sozusagen große Erwartungen gehabt, weil wir haben echt sehr, sehr gut gespielt in den Practice. Wir haben uns gut gefühlt. Wir haben uns gefühlt, als ob wir abgesteppt haben, weil wir super viele vod review gemacht haben. Unser Overall-Verständnis ist, äh, hatte sich erhöht. Killjoy wird B sein und äh, erinnerst du dich, ich habe sogar diesen, diesen Turret gepinkt gehabt einmal. Mhm. Weil äh, wir wussten, dass er dieses Setup hat. Und wir wussten, dass wir B splitten müssen, aber uns langsam, deswegen haben wir uns die Wall aufgespart. Und den sozusagen ganz, ganz langsam ausbluten lassen. Ja, das haben wir gut gespielt. So, und da kommt ein Reveal rein, wir wissen jetzt ganz sicher, dass er da ist. Und jetzt, Asa, also machst du gut, hier nur so ein bisschen Nerven und ja. Refrain für Nico, so. Die können den Reveal nicht ausnutzen, weil wir die CT-Base gewallt haben. Und ich stecke jetzt schon gut in die Lobby zurück. Das ist ein sehr, sehr gut gespielt von uns. Das ist einfach nur, das ist halt der, die Stärke von unserem Line-Up oder von uns überhaupt. Wenn wir die Informationen haben, machen wir oft die richtigen Call, mhm. wenn wir da nicht sterben. Und das müssen wir halt nur in den Afterplan. Ich denke, Nico, gute Ulti. Ich spiele jetzt auf Time und kriege einen Frag. Ja, du bist low aber jetzt, ne? Äh, ich bin low, aber dash weg. Oh, bist du reingedashed? Nee, weggedasht. Also. Aber, äh, ach so, ja, in Sicherheit, sehr ja, gut. Ja. Dann habe ich aus der Lobby zwei Kills gemacht. Letzter hatte minus 120. Und er wirft jetzt noch so eine billow Flash. Die, Kein die sitzt nicht und Alex. 19 und Sekunden. War's. Wir haben sehr sehr gut gelernt, wie wir äh, in diesen Szenen eigentlich den Gegner ganz ganz langsam ausbluten lassen. Das ja. ist das wichtigste Duell. Nice, Bishop gewinnt es. Wir lassen uns auch sehr gut Zeit. Ja. 10 Sekunden, Sekunden und wir denken, wir haben 40 acht Sekunden. 8 Sekunden, ja, ja, Sekunden, alles gut. Ich lege inzwischen, ja, ja, alles gechillt. Das ist halt ein Skill und jetzt guck mal, wie, wie schnell das vorbeigeht. Das können wir uns auch mal angucken hier. Mhm. Weil die, die werden alle ein bisschen aufgeregt. Und man sieht hier, Nico ist in der Mitte irgendwo gestorben, hier im Lurk. Das sieht man gleich. Und ähm, das ist ja eigentlich das Richtige, was er macht. Er wird leider gefragt, hat den Gegner äh, sozusagen minus 80 gegeben. Aber wenn er den Frack da holt, dann, dann gibt es keine Rotation mehr. Dann können wir die ganz locker ausbluten lassen hinten. Jetzt haben wir gelernt, da hast einen Schuss verschossen, Aslan. Hab ich gesehen, kein Problem. Hm. Wir reden darüber nicht. auf äh, Dings, keine Sorge, ich mache dich da nicht nieder. Und hm. dann geht auf einmal hier je, jeder down, weil die denken jetzt, oh, oh schnell, 7 Sekunden, Hasser Renn, ich brauche Hilfe, hinten, da und dann zack. Und er ist, start up, Free Frag. und One on Three, easy. Der kann die Runde jetzt nicht mehr gewinnen. Guck, und Nico hat jetzt zum Beispiel wieder das, genau, wieder das ähnliche Duell, aber jetzt wussten wir, hey, Moment mal, sind die nicht alle auf Site? Ja, wir gehen jetzt zum A. Boah, oh, ja. Bishop hat ja. wichtige Kills gehabt in dem Game. Hier noch so zum Mitnehmen von Nico. Hier saven die jetzt schon, oder? Die, kommen ja, die warten, die merken so, verdammt, Mann. Ich, stirbst stebst du hier? Ich glaube, du nein, stirbst nein, auch hier. Ich gammel, Alter. Ich gammel. Ich habe so ernst gespielt, weil ich wollte nicht throwen. Weil ein Kill und dann wer weiß, was dann passiert, mhm. der ist Tilt. Der ist Tilt, der wirft seine Ulti einfach weg. Der hat sie einfach weggeworfen. Oh, das ist Katastrophen. Junge, wenn du das als Mate siehst, fragst du dich doch ab. Natürlich, so auf A, weil was, wenn wir noch mal kommen? Und ja, also so, der macht einfach nur Exit dann. Ja. Das ist auch Geld. Also das ist auf jeden Fall nicht gut, Freunde. Das solltet ihr nicht machen, macht das nicht, Mann. Hm. Allein für eure Teammates damit, oh, warte mal, Nico. Nico cheatet die hier weg, Mann. Ne? Hättest ja, du früher gedacht, dass Vorbereitung so viel ausmacht? Also ganz ja, früher, bevor nicht, du so mit uns gespielt hast. Ja, schon, aber nicht so viel, wie es sich äh, gezeigt hat, tatsächlich. Also nicht so viel, ne, hättest du ja. gedacht? Es sind auch die kleinen Sachen, man muss die nur nerven, äh, ihre Lieblingsposition stören. Du, du und das merkst dann, das schon, ne? Ja, das merkt man direkt, weil dann äh, sind die Gegner ähm, uncomfortable. Ja, das und merkst die du, Die müssen ne? dann andere Posen spielen, was sie nicht so mögen und äh, das ist key. Das sind kleine Sachen, aber die machen übertrieben viel aus. Ja. So, Aslan, jetzt sind wir wieder da. Wir haben wieder mal beide Pistols verloren und müssen jetzt wieder Eco machen. Mhm. Das dieses, dieses, kennt ihr diesen Meme, GTA? Ah oh, shit, here we go again. Erinnerst du dich? Ein Gameplan? Ja, genau. Wir hatten den okay. Gameplan, wenn sie nicht Mitte, ähm, smoken, wenn Mitte nichts kommt dann, dann, für, dann versuchen, versuchen sie mit Caio, Sova, was halt sehr stark ist, Seiten zu exploden. Und wir haben jetzt nicht einen Killjoy, die den, die, die gut aufhalten mhm. kann und so. Deswegen passt es auch gut gegen unser Liner. Jetzt kommt der Go. Ich bin schon mit dem wichtigen Frag. Ja, ich bin schon ready diesmal, aber ich bin gesmoked. Diesmal hatten wir sozusagen ready. Mein Review kommt durch, reviert 400 Leute. Wir spammen ein bisschen. Alle sind jetzt ein bisschen HP, aber sie haben kein Heal, ne? Muss man auch sagen. Jetzt fädelt die Smog am CT, Ich mache Bash weg. Jetzt kommt Nico noch mal vor. Ja. Und Nico gibt Gas. Wenn Nico W und Maus 1 drückt, dann müssen alle. Alle down. beten, alle Religion anbeten. Schau mal, wie schnell wir am Arsch sind. So Drohne ja. kommt. Ich fresse die Drohne. Ich fresse komm das äh, Ich Michael Jackson hier ganz kurz, ne? Ja, Moonwalk mäßig. Moonwalk. Doge, du. Oh, ja, sehr gut. Jetzt hole ich B Kontrolle mit AWP. Aber Alex himself hat gesagt, das ist die Runde, wo ich wein gehe hat er gut gehittet. Und er wie man hier sieht mit Entschuldigung. Mit der Spectre und dann noch mit der Classic. Ja, und so cool, wie das aussieht hier. Das ist eine gute Kameraführung. So zack, zack. Jetzt macht er hier so Abfuck und jetzt denkt er so weit, nein, ich habe ihn! Und dann nein! Alles. Er dodgt damit die Ulti und ist weg. Und was halt sehr gut ist, ist da kriegt er direkt hier die ganze ähm, beauty Feels. Äh, den habe ich nicht auf dem Schirm. Da war ja aber schon zweimal, das hätten wir besser kommunizieren müssen. Äh, jetzt versuche ich was, sterbe dabei, aber es macht keinen Unterschied, weil äh, jetzt gleich werde ich wieder geil. Das ist eine sehr gute Flash und der Typ, ich sag so, jetzt bin ich wieder da er wo. ist im Pool, er ist blind. Mhm. Das war sehr witzig aus also, dann habe ich den auch noch gescoutet und ja, das war sehr so gutes Gesicht. Ja, und jetzt ist es eine unmögliche Runde zu gewinnen und erste Map sind wir leider dra draußen. Weil Hussar ein sehr gutes Spiel hatte du und ich versuchen jetzt hier ein bisschen ähm, Chipschaden zu machen. Ich denke, mein Reveal kommt doch durch. Das kommt durch, ich kann damit leider nicht spielen. Wir ja. machen so beide, wir machen so drei Spieler low. So, so man sieht jetzt man da sieht, oben ja. drei Leute low. Nico tötet einen, Nico kann den zweiten. Wichtig von Nico. Ja, aber wir wussten noch, dass zwei Leute Minimum low ja. sind. Das war das Gute. Und jetzt muss sozusagen Alex das Duell gewinnen, dann haben wir eine Chance. Alex gibt ihm Gesicht. Guck mal, er hat ja, auch 3 HP nur. Jeder ein HP gefühlt. Ich hat ein gutes Gesicht. Gesicht. Noch ein Gesicht. Und so, zack, ich sag an, ey, 12 Bullets. Damit er weiß, wie viele Bursts man hat. Das ist manchmal mhm. echt, wenn man da nur 6 hat, dann hat man nur zwei, zwei Bursts. Chancen, ja. Aber ich glaube, das ist die, eine der wichtigsten Runden im Spiel. Nico hat da gut für mich abgelenkt und ich habe halt die beste Position für die Autoshotgun jetzt. Und noch ein. Das also doch das ganze Blut, wie das ja. so Und jetzt heißt es nur noch, heißt nur noch und guck mal, wie elegant ich den Schottad hier dodge, zack. Und dann Nico kommt und hilft dem Daddy. Du deckst jetzt vom Spot auf der rechten Seite Hooker das und er deckt und lacht dann. Decken. Nein, du deckst das. Ich, also ich deck Hooker und er musste so lange decken. Ja, genau. Das, beste, ja. Ja, das, ist, der, das ist der bessere T-Play. Wenigstens ein paar Sekunden und dann? Aber oh, Bischof spielt das wie eine Eins. Aber in dem Spiel denke ich, dass du, wenn du diffust und loslässt, kannst du zu schnell schießen. In Cs ist es nicht so. Echt? Weil guck mal, der hat nur ein Bullet gemisst und du, er hat dann erst losgelassen. Ja. Ich habe hier nicht genau verstanden, was abgeht, äh, also von Bishop's Genau, Seite. Aber, aber was ist wichtig, ist, was macht man, wenn, wenn du nicht genau verstehst, was abgeht? Ähm, ich bleib cool und halte einfach. Genau, du hältst einfach eine Seite und sagst dann, was du hältst. Und dann haben wir hier versucht zu sagen, Aslan, du sollst vorgehen, damit er resten kann. Also okay, das dauert ein bisschen länger dann, aber... Bishop, fettes Gesicht. Und fette Runde. Da hat äh, Alex nicht so schnell gerafft, dass du CT rein bist, weißt du? Das hat er nicht so richtig im Auge, weil dann hätte er nicht dahin geaimt. Ja. Und dann hätte er den Kill gemacht. Jetzt aber CT den Deswegen oben. hast du den ct Frack gemacht und machst den auch noch. Den mach ich auch noch. Ja, Mann. Aslan, Aslanovic, Alter. Da, man sieht, äh, der Viper ist auf dem Truck und der wird... Boah, ist das was? aufgegeben oder ist das aufgegeben in dem Moment? Gucken wir mal Das ganz ist kurz. so gut von uns gespielt. Er das haben wir vorher machen. noch nicht gemacht. Der Typ wartet auf ein Reveal, den So ein Reveal wird Gobbilante natürlich ein ganz seltenes Schießen, der sehr, sehr gut ist. das mal an, der hier. ist da gesperrt. Slow. Aber dann wirfst du doch noch irgendwas oder so. Ja, also, aber also er war so Gebrochen, ne? gebrochen. Hat er jetzt nicht umgesetzt zu seinem Coach und ja. so, so gemacht. so und Buch aufgemacht, und steht nichts drauf. Steht. Anti-Gobt und ja. was äh, auch immer. Weil äh, jetzt spielen wir zum ersten Mal sozusagen Anti-Abi ähm, auf Spot. Anti-Abi, also der Viper, der immer auf dem Truck am Mars spielen äh, Ja, gucken Spiel, wir uns mal an. So, Spiele. da ist er jetzt, so jetzt wieder gepult. Und Guckt euch das mal jetzt an. Und so, Da kommt ein Schockdatet und jetzt ist der Tit. Mach nochmal zurück. Er wurde nicht hatte das war aber nicht, äh, also das war egal. Also wir wussten, dass wenn er vielleicht hier ein bisschen so das nicht genau sieht, da hätte vielleicht noch einer kurz schießen müssen. Aber das Schöne ist, wie er jetzt dahin guckt. Ja, so, so, und jetzt redet er sich auch wieder zu seinem Coach, ne? Ja, genau so. Ich denke, dass niemand Lambs sein wird, weil wir eine Brimstone-Ulti hatten. Mhm. Und da wir woanders geultet haben, habe ich einfach drauf gespielt, ey, der wird nicht Lambs sein, weil der muss ja erstmal raffen, dass wir nicht Lambs geultet haben. Ja, ja. Und dann kann ich da schon mal schneller sein, als er es erwartet. Und dann sieht man gleich, dass ich zwei gute Fracks deswegen mache. Zack, den ersten. Mhm. Und dann mache ich einen guten Reveal, zwinge den sozusagen genau Sehr in meinen Crosshair und dann spiel ich safe. Und ich halt gerade mit der AWP. Ähm die also die rechte Seite ja, diesen ja. re gerade, weil gleich die Wall fadet. Uh, machst du den Kill? Ja, klar. Boah, das ist gut gespielt, Mann. Das ist sehr gut gespielt. Aber hier war ich dann zu greedy. Ja, hier warst du dann, Gob wollte ein bisschen safe spielen und dann kommt Aslan. Und dann kassieren wir beide mhm. Überholungsfehler, aber gute Molotov noch. Der, der badet ein bisschen da drin. Mhm. <lacht> Guck mal, er kann nicht mal mehr seine Ulti richtig benutzen. Er ist übertilt, Mann. Wir haben sehr gut gespielt. Ja, und dann Nico wirft ihm noch so ein Stimpeken so auf uh, Disrespect auf sein Kopf. weiß du weil der Stimpeaken auch den Gegner gestimmt hat? Boah, ich mache hier einen wichtigen Frag. Ich ja, entscheide mich ja hier oben hinzugehen genau und ich flicke ihn ja, einfach ja. so. Boah, das ist ein amazing Kill. Und jetzt machen die wieder ja, Defender hast... ulti und wir entscheiden uns in Richtung A zu gehen. Hier machen wir jetzt. Nico wird ein bisschen auf Karte gecatcht. Ich gebe ihm mir so ein bisschen Gesicht durch One. Oh, Richtiger Refrag. Und für, ich change meine Pose, weil ich den oben noch gescoutet hatte. Und dann sage ich so, ich muss auf Timing gegen CT gehen. Und jetzt merke ich so, jetzt wird das Timing sein, gib dem oh, Gesicht und Alex das hält sehr, sehr, sehr gut. gut unterm Heaven. Ja, das haben wir sehr gut gespielt. Ich bin alleine am A, jetzt splitten die mich am A. Ich muss mich entscheiden. Ich treffe nicht direkt Headshot, aber ich mache einen und Dash weg. Hol noch ein bisschen Zeit raus für Rotation. Ja, das ist genau jetzt, dieser, diesen Freak hast du sozusagen rausgeholt. Ja. Und dann war schon alles klar. Ich habe äh, durch ja, den Dash auch noch gesehen, wie viele am A waren, äh, Lobby. Aber was passiert jetzt? Weißt du noch? Oh Nicht die Szene. Das war so. Also, das hat fast unser Herz gebrochen. Ja, weil er stirbt hier, ich kann hier nichts machen. Und Alex ist sozusagen dann auch. Ja. Also, das sind gute Shots, aber weil der Erste nicht richtig scoutet und sich timen lässt, ja. passiert das. Aber wir haben Nico und der hat in diesem Spiel amazing Clutches geholt. Das ist einer der wichtigen. Wir brauchen die Runde, wenn wir die Runde nicht hätten, wäre ja. alles, alles verloren. Alles verloren, glaube ich auch. Und jetzt fängt es an. Ja. Jetzt sind sie ein bisschen tilt, jetzt blocken wir den A. Das ist genauso, zack, der Turret ist dead. Wir wussten, dass das Key sein wird. Ich der will hier aufs Duell gehen, der kassiert jetzt Prefire-Gesicht von mir und du bist auf einmal im off engel und killst ihn. Kannst den nächsten ein bisschen dodgen, killst den auch. auch. Und heal, heal. Mhm. Dann wird hier geschrieben und was geil ist, ich habe letzte Runde meine Ulti eingesetzt, 3K gemacht und habe jetzt wieder den Orb bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe wieder 4 von 7 und das ist halt über Key auf dieser Map. Dass ich schon wieder fast Ulti habe. Wenn ich jetzt noch einen Kill mache, schönes Gesicht. Ich habe da noch den dritten auch noch. Und, und den, vierten. den vierten. Sehr gute Aho von uns. Und äh, man sieht jetzt zum Beispiel, ich bin wieder 6 von 7 zum Beispiel. Mhm. B, Stress mit. Äh, genau, Ulti. genau, genau. Wir bleiben aber. Jetzt aber gehen aber cool. die Arc und ich bin richtig weit offensiv mit Dash. Genau, weil du Dash hast und das und du weißt, dass sie dich nicht mehr kriegen können. Leute, ich habe hier Phantom und die am Ende. Ich sehe ihre Schüsse die sehen nicht meine aber Schüsse. Aber man sieht so ein bisschen, wie du hier diesen Schuss nochmal deutsch. Guck mal jetzt. Schuss und du gehst so ein bisschen nach rechts mhm. unten. Und die denken natürlich, dass du vom Richtung Spot weggehst. Ja. Timing. Und hier sage ich ihnen, ey, alle auf der linken Seite. Damit er so. Es war ziemlich sicher. Nico gibt den ersten, Nico gibt den zweiten und Nico gibt den dritten. Wir rasten total aus. Wir sind richtig ausgerastet. weil wir, wir haben ihn angeschlieden, Wenn er nicht zwei Meter groß wäre, hätten wir ihn hochgehoben und so. Hm. Ja, es sind wahrscheinlich alle im Spot. Vor. Jetzt werde ich gerastet. So, jetzt haben die Probleme. Weil wir haben noch äh, Race-Ulti. Mhm. Die jetzt aktiv ist, die jetzt eingesetzt wird, mit oh, deinem da Dash gesammt, Spiel ja. ihn, Ich mach den AWK. Boah, machst den noch? Ich mach den nächsten. Boah, ist ja von dir Amazing gespielt. Ich bin noch nicht extra oben geflogen. Ich Nein, bin direkt runtergeflogen. Damit du ja. runter verstehe. Damit ich sogar, also gegen alle Spieler, die, auf, die sollen alle auf mich fokussen, aber mich nicht killen können. Jetzt gehe ich Wenn heaven Wenn sie in oben Smoke einsetzen, bist du hier. Easy, Frack. Jetzt re ich ich nochmal auf 30 bis 10. Aber der ist schön, der Frack. Und dann dich direkt geh ich noch mal, Ja, Jetzt gehe ich nochmal ganz schnell zum A und versuche Nico zu helfen. Ich finde hier aber keinen mehr. Jetzt sehe ich aber. ihn habe ich gesehen, den oben. Ja, den hast du Crossing gesehen. Und ich gehe geh einfach, einfach hinter dreist hinter ihm her. Boah, wow, Nico steht mal links. Jetzt war aber ich nur mal, in meinem Film. safe aber. Ja, jetzt war ich in meinem Film. Ich weiß nicht, ob du da früher rumgegangen wärst. Jetzt habe ich so meine Shorty rausgeholt und habe ihm minus 90 gegeben mit der Shorty von oben. Nice. Und so, jetzt kommt die letzte Runde. Was gut ist, ich hatte wieder Ulti in der letzten Runde. Wir wussten, dass sie nicht so viel Geld hatten, wir hatten die Runde. Und hier, ich weiß nicht, was hier da oben gemacht hat vom Gegner, aber er tippt da einfach. um Nico. Macht zwei Frecks. Er, er wird leider gelackt. Aber es ist, die Runde ist eigentlich gewonnen. Aber was passiert? Res. Into. Kill. Wir wollten eigentlich das killen, aber wir haben ihn nicht bekommen. Aber Alex durfte, da muss unkillable sein am Heaven. Ja, das stimmt. Das ist der entscheidende Kill. Er muss da so jiggeln, dass er Boah, aber er hat ein fettes ist. Gesicht, glaube ich, auch bekommen. Mhm. Und ich stehe immer noch A. Weil äh, die Ulten jetzt am B. Und ich denke mir, weil äh, Bishop keine Steps hat, denke ich mir, vielleicht kommen sie A, ich stehe einfach mal A. Ja. Ich bin 1-1 und äh, hoffen auf Fehler. Aber das war eine gute Wahl von Bischop. Ja. Und wir haben ihn jetzt hier gebraucht. Wir haben einfach eine individuelle Szene gebraucht. Er macht hier ist einen Er Weltklasse hier gespielt. Er zeigt einmal seinen Kopf. Ja. Und geht und wieder dann runter um hoch. er ihn. Jetzt bleibt er cool und jetzt verratet er ihn. Bam und one shot dead. Und wir sind Amazing. absolut ausgerastet, wir sind richtig ausgerastet, das war wichtig, weil wir dann im Turnier drin waren. Ja, Ab hatten, dieser Hälfte war ich absolut drin. Ja, wir hatten auch Momentum und alles, jetzt läuft es gut. Also unser Resümee war auf jeden Fall, das war sehr wichtig, dass wir die Vorbereitung hatten, wir hatten sehr viele gute Reads. Es war individuell am Anfang nicht unser bestes Spiel, wir hatten viele Probleme, wir, haben, wir standen fünf einzelne Pistols, also gegen uns. Also wir haben eine Pistol out of six gewonnen. Ähm, aber dennoch denke ich, dass die Vorbereitung das am Ende äh, entschieden hat und wir dann durch individuelle Entscheidungen und äh, Performance ins Turnier wirklich reingekommen sind. Und danach mhm. hatten wir so einen kleinen Run. Äh, was denkst du, was so das Wichtigste war? Ja, das Wichtigste war, dass wir uns nicht ähm, runterkriegen lassen haben. Wir haben äh, das erste Game verloren, danach im Lower Bracket die erste Map verloren und dann sind wir aber gekommen und äh, wir haben uns halt äh, Wir haben nie die, den Glauben verloren, das war glaube ich den, nicht, genau, das war, auf jeden Fall, Key. wir wollten äh, unbedingt weiterkommen und weiterkommen und es hat auf jeden Fall geholfen. Ja, danke fürs Zuschauen und äh, schalt beim nächsten Mal auch wieder ein. Ähm, ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.